So, und da erscheint das Zeichen. Das heißt, wir starten jetzt in die nächste Session. Ich sage äh, hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachmittag am zweiten Tag des Festivals. Und äh, ja, möchte gar keine Zeit vergeuden, sage, äh, schön, dass Sie da sind an die Audience. Schön, dass Sie da sind als Speaker. Und ja, damit begrüße ich und übergebe direkt an Bertram Bühner, Lars Dietzel, Jasmin Peters zur Session Solid, ein App-Baukasten für das Erlernen von Systematiken. Viel Spaß. Ja, hallo. Herzlich willkommen äh, zur Session. Ähm, wir haben so ein bisschen mit Absicht auch so einen mysteriösen, kryptischen Namen gewählt, äh, weil man durchaus ähm, ein sehr, sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, versatiles Instrument ähm, möchten wir vorstellen und, ähm, und Ihnen gerne näher bringen und ähm, auch ein bisschen eine didaktische Idee, die dahinter steht hinter Solid, also Solid für systematisches Objektlernen und Identifizieren. Da kommt auch schon der Titel eingeflogen und wir möchten gerne sowohl die Idee als auch die konkreten Anwendungsbeispiele heute vorstellen. Wir sind Lars Dietzel und Bertram Bühner von der Universität Frankfurt und Jasmin Peters von der Hochschule Geisenheim. Ich bin Projektleiter und Bertram ist der Erfinder sozusagen, der, der erste Ideengeber der App. Und ähm, wir zeigen auch ein bisschen, was sich daraus in den letzten drei bis vier Jahren entwickelt hat. Ja, kommen wir zur Übersicht. Ähm, wir wollen kurz sagen, was kann unsere Web App, was kann es nicht, wie ist sie aufgebaut? Ähm, welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es? Und als konkretes Beispiel wird Jasmin Ihnen später äh, die Plenty to Learn ähm, App der Hochschule Geisenheim vorstellen. Und dann, wenn Sie die Beispiele gesehen haben, können Sie Ihren Weg zur eigenen Solid App ähm, anschauen. Und wir geben da so ein paar Punkte vor, äh, die da beachtet werden könnten und müssten, um das dann eventuell einsetzen zu können und geben auch weitere Ausblicke. Damit übergebe ich an meinen Kollegen Bertram Bühner. Vielen Dank. Ähm, Hallo auch von meiner Seite. Ähm, ich Mir war gar nicht bewusst, dass ich der solid Erfinder <lacht> bin, sozusagen. Aber äh, das könnte man... Also ich habe damit angefangen. Tatsächlich müssen wir die Credits für die Idee sogar noch an einen Professor aus den Geowissenschaften in der Uni Frankfurt zurückgeben, der nämlich ursprünglich drauf kam und äh, der also den Anstoß gegeben hat und ich bin dann irgendwann auf die Idee draufgesprungen und dann haben wir angefangen, das umzusetzen. Ähm, es ist ein bisschen merkwürdig, dass wir ähm, die Präsentation beginnen eigentlich mit dem der Frage, was kann Solid und was kann es nicht. Aber uns ist es mit der Zeit sehr wichtig geworden, wenn man ein neues Lerntool oder eine neue Lern, äh, digitale Lernmöglichkeit etabliert, die auch jetzt nicht nur eine ganz spezifische Funktion hat, sondern verschiedene Funktionen, dann ist es schon immer so ein bisschen schwierig, diese ganzen Erwartungen, die bei den Leuten dann im Kopf aufploppen, frühzeitig einzufangen. Weil dann kommt man sehr schnell an den Punkt, dass manche auf Dinge hoffen, die man mit dieser Anwendung gar nicht machen kann, weil sie dafür nicht gebaut ist. Und ich glaube, alle, die sich mit digitaler Lehre und digitalen Tools auskennen, die wissen, dass das auch so ein, ja, so ein bisschen Volkssport ist, halt die Grenzen eines Tools immer auszureizen und zu versuchen, damit Dinge zu tun, die man damit eigentlich nicht machen kann und wir sind uns dessen bewusst. Deswegen versuchen wir das immer sehr einzugrenzen auf das, was ursprünglich damit gedacht ist und deswegen die erste ähm, Folie eigentlich zum Inhalt. Was ist Solid? Solid ist eine Web App, die in jedem modernen Browser funktioniert. Das heißt, man kann sie nicht im App Store runterladen oder installieren. Auch das ist schon ein Punkt, wo kann ich das runterladen? Nee, das gibt eine Webadresse, da geht man drauf und dann funktioniert das, aber auch nur, wenn man einen hinreichend modernen Browser hat, der JavaScript unterstützt. Solid ist keine Lernplattform, sondern es ist ein Lernwerkzeug und es ist für ein ganz spezifisches didaktisches Szenario geschrieben, das aber wiederum nicht so fachspezifisch ist, sondern situationsspezifisch und diese Lernsituation, die kann halt auch in sehr verschiedenen Kontexten auftreten und deswegen ist es doch vielfältig, aber eben nur im Rahmen dieses bestimmten Szenarios. Es soll Lehrveranstaltungen unterstützen und äh, auch nicht ersetzen. Und ähm, es erlaubt Zugriff auf Objekte, deren Zugänglichkeit eingeschränkt ist. Das klingt jetzt so ein bisschen Meta, was mit diesen Objekten gemeint ist. Das wird Lars später noch mal etwas genauer erklären. Aber wir wollen zumindest den Teil, der mit Zolle zu tun hat, bewusst so ein bisschen vage oder abstrakt gestalten, weil Solid nämlich an sich abstrakt ist. Und ein konkretes Beispiel sehen wir dann nachher bei Jasmin zur App Plenty to Learn. Und Solid ermöglicht ein begleitendes Lernens durch Objektsteckbriefe, ein Glossar, Quizfragen und Slideshows. Da gucken wir dann später auch nochmal genau rein. Aber das ist das, was Solid kann, was Solid nicht kann. Oder ist. Es ist keine native oder installierbare App, also man findet es nicht im App Store. Es ist auch keine frei, konfigurierbare, keine frei konfigurierbare Lernplattform und es ist auch keine Allzweckwaffe, sondern eben im Rahmen dieser spezifischen Idee, die wir da im Kopf haben, funktioniert es sehr gut, aber Dinge darüber hinaus wird es einfach nicht sinnvoll tun, auch wenn man das probiert. Es ist auch kein Selbstlerntool. Man kann es zwar sicher ganz gut zum Selbstlernen verwenden, aber es ist schon so, dass es seine größten Stärken im Kontext einer konkreten Lehrveranstaltung ausspielt. Und darüber haben wir ja auch einige Beispiele mitgebracht. Es ersetzt damit auch keine Lehrveranstaltung. Also man kann auch nicht sagen, hier nutzt die App, kriegst du drei Credit Points dafür. Also so einfach geht es nicht. Und was ähm, auch ein Punkt ist, den wir gleich zu Anfang sagen wollen, es geht im Kern um das Bestimmen von Objekten und äh, in unserem konkreten Beispiel auch um das Bestimmen von Pflanzen. Aber Solid ist kein automatisches Bestimmungswerkzeug. Also es ist nicht so eine App, wo man ein Foto macht von einer Pflanze und dann sagt das Ping, das ist diese und diese Pflanze. Ähm, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, den Bestimmungsweg zu lernen, wie man das eigentlich richtig macht. Und ich glaube, da bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich auch an Lars wieder übergeben kann. Jo, ähm, was will und was äh, kann die App? Aber ich, ich sehe es gerade nicht, den. ach okay, im Mittelpunkt stehen Lernobjekte. Das kann von äh, Fachbereich oder von Studiensituationen ein unterschiedliches Objekt sein. Wichtig ist an diesem Objekt, es hat gewisse Eigenschaften, ähm, die äh, gelernt werden müssen. Das sind auch meistens dann Fachtermini mit dabei und diese Objekte, äh, verstehen sich innerhalb einer Systematik zum Beispiel die Systematik der Pflanzen oder in den Geowissenschaften die Systematik der Minerale, sind Beispiele, die wir auch äh, konkret anwenden. Und äh, wichtig ist, dass ähm, bei, diesen, ja, ähm, bei, diesen, bei dieser Objektbestimmung der Kennerblick gelernt wird, äh, anhand welcher äh, definierten Merkmale ein Objekt zum Beispiel eine Pflanze, ähm, eingeordnet und klassifiziert werden kann und von anderen unterschieden. Es geht dann auch um ähm, ähm, ja, Merkmale, die dann ähm, ist, konkret eine Unterscheidbarkeit äh, darstellen. Jo, ähm, das ist so die, die grobe ähm, Einrichtung, Terminologie. Hat ähm, sich schon eingehend erwähnt, ist ja noch, noch mal später im Glossar abgebildet, komme ich gleich dazu. Können wir eigentlich auch den, genau in die nächste Folie übergeben. ist so ein bisschen PowerPoint-Karaoke gerade. <lacht> genau. <lacht> also äh, konkreter ähm, haben wir die App in, in mehrere ähm, Features unterteilt. Der ha Hauptteil und eigentlich der Kern der, äh, der App äh, ist der Objekt Steckbrief, in dem die Eigenschaften beschrieben sind, klassifiziert sind und auch die entsprechenden Fachwörter ähm, verarbeitet sind. Und diese Objekte ordnen sich in einen Strukturbaum ein und die Fachworte sind mit dem Glossar verknüpft, also zum Beispiel die Pflanze mit ihren Blattformen und Blütenformen oder die Minerale mit ihren äh, Kristallsystemen und Ähnliches. Äh, zum unterstützenden Lernen äh, gibt es Slideshows, das ist äh, im Prinzip eine Art Mini-Powerpoint, die ähm, eigentlich nicht dazu missbraucht werden sollte, als Lernplattform zu fungieren, sondern konkret den Bestimmungsvorgang unterstützen. Also nur die Informationen bietet, die direkt mit den Steckbriefen zusammenhängt auch. Weiterhin ähm, sind, ist es wichtig, äh, ja, ein bisschen Reflexion reinzubringen. Dazu haben wir ein Quiz-Tool. Ähm, zurzeit äh, beschränkt sich das auf Multiple-Choice und äh, Single-Choice-Fragen. Und ähm, wir haben auch eine Response-Funktion als Feedback dann eingebaut, um mit den Studierenden in Kontakt zu kommen. Und ähm, genau, und äh, in der anderen Richtung äh, haben wir auch eine Art Newsletter äh, oder News-Ticker, äh, über die wir äh, mit den Nutzern NutzerInnen kommunizieren können. <lacht> Entschuldigung. Ja, in letzter Zeit haben wir noch ein paar weitere Features eingebaut. Dazu gehören äh, Audio-Modelle, die direkt äh, mit den Steckbriefen äh, verlinkt sein können oder mit den äh, Bildern. Die Bilder äh, im Besonderen sind... Äh, sehr weit zoombar, sodass wir auf eine Zoom-Fähigkeit etwa von Lupenqualität kommen können. Das heißt, wir imitieren damit den Bestimmungsvorgang, den wir auch zum Beispiel bei Mineralen oder bei, bei Pflanzen in Natura hätten. Also wir haben eine Auflösung, die auch dann reell zur Bestimmung dienen kann. Und des Weiteren, ja, Arbeiten wir oder versuchen wir, passende Features äh, von unseren Kundinnen ähm, auch einzubauen. Das, zum Beispiel, eins davon kam aus Geisenheim, das waren die Verknüpfung der äh, Steckbriefe mit dem QR-Code QR äh, bei der Weinrebenbestimmung. Weitere Features planen wir noch, das sind die äh, Geokoordinaten, also zum Beispiel könnte man das in einem action bauen äh, oder in ähnlichen -Ge -Ge Geocaching-Spielen verwenden. Weitere quiz Quiztypen planen wir, die Zuordnung und um den Lernfortschritt festzuhalten auch Lesezeichen. Gut, dann kommen wir zu den konkreten Beispielen. Also angefangen hat es mit Geomat, wie Bertram eingehend schon erwähnt hat, die Bestimmung von Mineralen. Da bildet das ein Mineral, das Objekt der Bestimmung. Weiter ging es mit DIV-I -E oder DIFI, -E. das ist eine App zur Hilfe der Pflanzenbestimmung in den Biowissenschaften. Da ist natürlich die Pflanze in ihrer systematischen Einordnung im System der Organismen. Wichtig mit den entsprechenden Eigenschaften. AIS, Archäologie in Scherben ist die Bestimmung von archäologischen Fundstücken, Keramikstücken in der Archäologie und last but not least uh, Plenty to Learn, Weinrebenbestimmung, Objekt sind die Weinreben und dies findet konkrete Anwendung in der Hochschule Geisenheim und damit übergebe ich an Jasmin. Vielen Dank, Lars. Ähm, Nochmal Hallo von meiner Seite auch. Ähm, mein Name ist Jasmin Peters und ich arbeite in der Abteilung Hochschuldidaktik und E-Learning an der Hochschule Geisenheim. Ähm, vielen ist, der, ist die Hochschule Geisenheim kein Begriff, deswegen erläutere ich noch mal kurz äh, was zur äh, Hochschule. Wir sind eine kleinere Hochschule ähm, in Hessen, mitten im äh, schönen Rheingau und ähm, sind vor allen Dingen im äh, grünen Fächerspektrum angesiedelt. Also Studierende bei uns studieren zum Beispiel Landschaftsarchitektur, Gartenbau, Weinbau, aber auch alle ähm, Studiengänge, die sich so mit der Wertschöpfungskette beschäftigen, also Lebensmittelsicherheit, Getränketechnologie ähm, oder Lebensmittellogistik und ähm, tatsächlich kam bei uns in der Dozierendenschaft ähm, vornehmlich aus dem Institut für Rebenzüchtung die ähm, Idee auf, dass man den ähm, das Selbststudium der Studierenden durch eine ähm, App unterstützen könnte und ähm, wenn dreimal mal auf die nächste Folie für mich. Danke. <lacht> ähm, und so ein hochschulweites Pflanzenlernportal aufzubauen. Ähm, da waren vor allen Dingen ähm, Professor Schmid und Frau Brockmann ähm, aus, dem für äh, aus dem Institut für Rebenzüchtung auch sehr ähm, involviert in den Prozess. Und die Zielgruppe war ähm, schon an diesem Punkt hauptsächlich die Studierenden und die Interessierten mit Fachkenntnisse. Der Zweck ähm, war für uns ähm, klar die Wissensaneignung, aber die, auch die Vertiefung von Lerninhalten, Selbsttests und Übungen für die Studierenden zu ermöglichen und ähm, das vor allen Dingen in den Bereichen Landschaftsarchitektur, Weinbau und Gartenbau. Und die Studierenden ähm, im Bereich Rebenzüchtung besuchen ein Modul, das sich Ampelographie nennt. Das sind vor allen Dingen Studierende des ähm, Studiengangs ähm, oder Studienbereichs ähm, Weinbau und Önologie. Und die Studierenden lernen in diesem Modul das Identifizieren und Erkennen von Rebsorten, ähm, sowohl in einer Vorlesung, aber auch im seminaristischen Unterricht direkt im Feld. Und ähm, gerade um diesen Lernprozess dann nochmal zu unterstützen, ähm, kam die Idee auf, dann Plenty to Learn in einem ersten Projekt mit der Rebzüchtung umzusetzen. Ähm, in Plenty to Learn gibt es, wie ähm, Lars und Bertram ja auch eigentlich schon erwähnt haben, einmal die fachspezifisch aufbereiteten Pflanzensteckbriefe zum selbstgesteuerten Lernen mit unterschiedlichen Pflanzengattungen, in dem Fall jetzt die Reben, inklusive Bildern und Audios, Selbsttests für die Lernenden, äh, Wissensgalerien für alle weiterführenden Infos und auch ein begleitendes Glossar. Ähm, in diesem ähm, Projekt in der Rebenzüchtung ist es so, dass die Studierenden in einem Lerngarten tatsächlich die Möglichkeit haben, 75 Rebsorten ähm, in, einem, in einer sehr kleinen Anlage alle sich anzuschauen und ähm, dort auch die Merkmalsausprägungen sich anzuschauen und über den Verlauf des Jahres sich die Rebsorten in ihrer Entwicklung anzuschauen. Und an den jeweiligen Rebsorten sind ähm, immer QR-Codes angebracht, die sowohl ähm, mit der Rebsorte aber auch mit dem spezifischen QR-Code versehen sind. Wenn die Studierenden diesen scannen, kommen sie dann ähm, direkt in Plenty to Learn an die spezifische Stelle ähm, zu der jeweiligen Rebsorte, zu dem jeweiligen Rebsorten Steckbrief. Und ähm, ich dachte, wenn äh, wir schon mal hier sind, schau wir uns einfach mal gemeinsam plenty to learn an dafür höre ich mal aufzuteilen und übergebe mal an dich, Genau. Dann kannst du nämlich den bildschirm, deinen bildschirm zeigen. ich schaue gerade mal so das müsste jetzt geklappt haben genau wir sind hier auf der ähm, Startseite von Plenty to Learn und ähm, Sie sehen hier direkt schon einmal, dass man ähm, die Steckbriefe selbst, Galerien ähm, etc. alles auswählen kann. Ich gehe jetzt mal in die Steckbriefe direkt zu den Rebsorten und weil wir eben ähm, im QR-Code auch den roten Traminer hatten, suche ich den doch mal einfach raus. Ähm, Sie sehen hier, dass die Steckbriefe immer ähm, zuerst über eine Bildergalerie verfügen, in der die wichtigsten Merkmalsausprägungen für die Studierenden auch ersichtlich sind. Und diese Bilder können auch ähm, Jeweils ausgewählt werden und ähm, hinter den Bildern sind jeweils, ähm, da waren unsere Lehrenden Professor Schmid und äh, Frau Brockmann sehr fleißig. Die haben zu jeder ähm, Pflanze auch nochmal ähm, Audioaufnahmen zu den jeweiligen ampelografischen Ausprägungen und den Daten und Fakten zu den jeweiligen Rebsorten ähm, erstellt. Ich starte Beim einfach Beim Gewürztraminer oder auch dem Roten Traminer handelt es sich um eine Sorte, die schon seit langer, langer Zeit in ganz Europa. Und so haben die Studierenden halt die Gelegenheit, direkt am äh, Point of Learning ähm, sich diese Fakten und auch die ähm, ampelografischen ähm, Details zu den Rebsorten anzuhören und dann auch direkt an der äh, Pflanze zu prüfen, ob sie diese auch wiederfinden. Außerdem sind im Steckbrief die wichtigsten Merkmalsausprägungen auch nochmal ähm, beschrieben, jeweils zu zur Traube, Beere, phänologische Eigenschaften sind hier immer aufgeführt. Wenn sich die Studierenden unsicher sind, was war denn jetzt nochmal Ampelografie oder ähm, wie erkennt man ein dreiblättriges oder dreilappriges Blatt, haben wir hier auch nochmal begleitend das Glossar, ähm, in dem man dann auch die Begriffe einfach durchsuchen kann. Also ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel unsicher ist, was bedeutet einhäusig, kann man das einfach an der Seite auch nochmal eingeben. Und parallel zu den Steckbriefen ähm, haben wir, ähm, Bertram oder Lars sprach eben von den Slideshows, bei uns heißen die Wissensgalerien und in der Wissensgalerie sind nochmal begleitend ein paar Infos, in dem Fall zu Ertragsrebsorten und äh, Unterlagen erfasst und ähm, hier können die Studierenden auch nochmal detailliert schauen, okay, was bedeutet es denn, wenn eine Triebspitze wollig ist oder filzig oder in dem Fall Karl Und ähm, die... Studierenden haben da umfangreiche Möglichkeiten, einfach nochmal ihr Wissen und die äh, Realität im Weinberg so ein bisschen abzugleichen. Und es gibt die Möglichkeit, äh, wie schon erwähnt, des Selbsttests. Hier werden zum Beispiel zehn Fragen ähm, zusammengestellt, die ähm, dann entweder Multiple-Choice oder Single-Choice, ich habe mich nicht auf die Fragen vorbereitet, also ich drücke jetzt einfach mal irgendwas. Ähm, sowohl äh, mit Feedback versehen, ähm, dann auch abgefragt werden und so können die Studierenden ihr Wissen nochmal weiter vertiefen. Genau. Eine Funktion, die ähm, auch möglich ist, ist noch die ähm, Neuigkeiten. In dem Fall ähm, haben wir jetzt hier keine eingeblendet, aber die würden hier auftauchen, was auch eine schöne Möglichkeit ist, um zum Beispiel die Pflanze des Tages oder einen Reben-Adventskalender zum Beispiel zu erstellen, sodass jeden Tag auf der Startseite eine Rebsorte zum Beispiel auftauchen würde. Genau, und das ist so im Detail, Plenty to learn. Und ich würde dann erstmal, glaube ich, weitergeben an Bertram, oder? Jetzt müsste man mich auch wieder hören können. Und man müsste auch hier wieder was sehen können. Das heißt, dann übernehme ich mal. Vielen Dank, Jasmin, für die Vorstellung. Eine Sache, die du nicht gezeigt hast, ist tatsächlich, wie dann das Zoom-Interface aussieht. Aber man kann sich ja vorstellen, dass man da wirklich weit reinzoomen kann. Und gerade wenn man sehr hochauflösende Fotos hat, dann kann man damit auch eine Menge anfangen. Wir hatten bei Geomat mit Kristallen bzw. mit Mineralen angefangen und hatten wahnsinnig hochauflösende äh, Fotos gemacht und hatten die dann lange auf so einer Mobil-App, wo man halt gar nicht so richtig was davon hat, aber jetzt können wir mittlerweile auch richtig schön weit reinzoomen. Ähm, wir haben jetzt ähm, Solid entwickelt, weil wir da ähm, Interesse dran hatten, weil wir den Bedarf dran hatten. und ähm, haben jetzt, das hatte Lars vorhin schon gesagt, wir haben vier Apps, die quasi zu unserem Kundenkreis gehören. Geomat und Dive, die wir sozusagen selbst betreiben oder wo wir selber den Fuß in der Tür haben. Plenty aus Geisenheim, Archäologie in Scherben. Aber es mag ja sein, dass jetzt einige von denen, die hier im, ähm, im Auditorium sind, auch sagen, hm, sowas könnte ich mir auch vorstellen, um ein, äh, eine Art von Lernobjekten irgendwie... Ähm, auf Solid zu bringen. Und da geht es so im Folgenden ein bisschen drum, wie kommt man da eigentlich hin? Also von den Lehrern, die Solid gerne einsetzen wollen, die müssen natürlich gucken, wie sie das finanzieren. Also wir sind äh, tatsächlich relativ günstig zu bezahlen, zumindest im Moment. Wir haben keine Firma gegründet oder so, machen das so ein bisschen äh, neben unserem Tagesgeschäft. Aber natürlich kostet auch die Entwicklung einer neuen App, auch wenn es ein Baukasten ist, ähm, schon ein bisschen Arbeit. Man muss halt erstmal quasi diese App klonen, dann muss man die Stadt, äh, diese Steckbriefe Zusammenstellen und diese Struktur entwickeln. Und ähm, dafür braucht man natürlich auch auf unserer Seite Ressourcen. Das heißt, man könnte zum Beispiel einsteigen, indem man ein paar Hiwis übernimmt. Ähm, Finanzierung von Hiwis ist ja in der Regel kein Problem. Solange sie in Deutschland eingeschrieben sind, kann man die ja auch von überall her bezahlen. Also die Grund App hat ein Student aus Kiel gebaut. Der war nie in Frankfurt. Der hat das alles von Ferne aus gemacht. Da müssen natürlich die Daten strukturiert werden. Der Content muss aufbereitet werden. Das heißt, man muss die Objektdaten zusammenstellen, die Medien zusammenstellen, ein Glossar zusammenschreiben, Slideshow und Quiz entwickeln. Vor allem das Letzte, das sind so die Punkte, an denen es ein bisschen hakt, weil Quizfragen zu stellen kann ziemlich schwer sein, wie sicher viele wissen, die sich damit schon beschäftigt haben und meistens ist dann die App super ausgebaut, aber bei den Quizfragen hängt es da noch ein bisschen und da muss der Content eingegeben werden, das geschieht auf einer Oberfläche, die wir zur Verfügung stellen, das landet dann alles in der Datenbank und Solid spielt dann sozusagen den Inhalt der Datenbank aus über eine Webadresse und dann kann es ausgerollt werden und was natürlich ganz wichtig ist, dass es evaluiert wird. Was tun wir auf der Seite? Das Solid Team äh, berät natürlich inhaltlich, äh, gibt Ratschläge, wie dann so ein Steckbrief am besten zusammengestellt wird und dann übernehmen wir die Programmierung, das heißt die Datenmodelle im Backend, im Frontend muss natürlich Design gemacht werden, ein paar Anpassungen. Sie haben ja vorhin schon gesehen, dass jede App so ein bisschen ihr eigenes Gesicht hat. Also diese Kachelstruktur ist irgendwie immer gleich. Der Aufbau ist immer gleich, aber die Icons sind unterschiedlich. Also da hat jede App auch ihre eigenen, so ein bisschen ihr eigenes Gesicht. Das muss alles programmiert werden. Das ist aber nicht so wahnsinnig aufwendig, aber muss halt getan werden. Und wir unterstützen ansonsten auch bei der Konzeption, bei der Didaktik, auch beim Design von Logos und bieten auch das Hosting an. Das heißt, das ist, findet in Frankfurt statt auf einem Server im Hochschulrechenzentrum, aber wie jetzt auch im Beispiel Geisenheim kann das dann auch über eine URL von außerhalb ähm, aufgerufen werden. Das heißt, es steht nicht immer Uni Frankfurt dran. Ähm, ja, das war eigentlich so ähm, jetzt das Große. Wir haben natürlich nur ein paar Referenzen, also natürlich die Plenty-App kann man sich auch jederzeit anschauen. Die ist ähm, im Web zu sehen. Ähm, Geomat ist auch mittlerweile in diesem Semester ähm, in Aktion. Auch da kann man gerne reingucken. Genauso wie Dive. Ähm, AES ist noch in einem Staging-Zustand. Das heißt, das muss sich noch, äh, das wird noch gerade gefüllt mit Inhalten und entwickelt. Aber es ist durchaus erlaubt, da mal einen Blick reinzuwerfen. Wir sind auch zu erreichen unter dem der Adresse solid@dlist.server.uni-frankfurt. Und ein Großteil dieser App wurde vom E-Learning-Förderfonds der Uni Frankfurt mitfinanziert vor einigen Jahren. Deswegen steht er auch da unten da. Die App lebt am Zentrum Naturwissenschaften, von dem wir uns auch das Logo ein bisschen ausgeborgt haben. Und ähm, ja, ich glaube, für die Schlussworte würde ich an Lars übergeben. Ja, ich hoffe... Ähm wir konnten ein bisschen unsere Idee von äh, Solid und, und den konkreten Anwendungen ähm, übertragen. Ähm, ich habe auch schon ein bisschen mal geschaut, äh, ob noch Fragen im Chat sind. Also weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Also eine Frage war, wie, wo liegen die Daten? Und ähm, also wahrscheinlich in Richtung Datenschutz auch gedacht. Und ähm, wie ist sichergestellt, dass wir in fünf Jahren äh, noch ein funktionierendes System haben? Also äh, Punkt 1 dazu. Die Daten liegen äh, bei uns direkt ähm, äh, auf unserem eigenen Server ähm, und werden dann auch perspektivisch ins Hochschulrechenzentrum umgezogen. Das heißt, äh, das ist quasi vom Datenschutz her relativ ähm, gut sichergestellt, dass es auch ähm, mit allen Regulierungen halt äh, kompatibel ist. Ähm, die Systempflege über Jahre hinaus ähm, gestaltet sich natürlich immer schwierig. Man braucht jemanden, der dann der daran arbeiten kann. Allerdings haben wir uns sowohl im Frontend als auch im Backend dafür entschieden, ähm, ähm, also häufig benutzte Frameworks zu benutzen. Also das ist Angular ähm, und Angular Material im Frontend und ähm, das ist, ist ähm, Django ähm, Datenbank im also über Python programmierte Datenbank äh, im Backend, sodass äh, wir zumindest häufig benutzte Software ähm, einsetzen, die auch von ähm, einigermaßen geschulten Programmierern bedient werden können. Äh, nichtsdestotrotz, äh, man braucht zu, zum Betrieb der App jemanden, der sich mit Programmierung auskennt. Also da führt zurzeit noch kein Weg dran vorbei,